Willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon in der letzten Folge, wollte Raupi, dass wir seinen Freund Safkon retten. Doch das Problem ist, äh, Team Übel war mal wieder übel zu uns und wollte es vor uns tun. Und nun ist es ein Wettrennen, ein Kopf-an-Kopf-Wettrennen. Der Dungeon Finsterforst kann nur erkundet werden, ist auch ein neuer Dungeon, genauso wie Seltsam-Höhle. Äh, oder? Nein, warte, Finsterforst ist ein normaler Dungeon, da wo wir jetzt hin müssen. Glaube ich, wir haben es hier besetzt. Ich weiß nicht, äh, wo es hier gemacht, geschafft bis äh, hingeschafft haben. Das würde ich sagen, aber man sieht, oh, das ist cool. Man sieht, wie man alles rekrutiert hat. Das ist richtig cool. Oh, das gefällt mir richtig. Okay, fangen wir den Finsterforst an. Wer darf mit auf Abenteuer? Wenn du ein wichtiges Abenteuer ist begleiten dich festgelegte Mitstreiter. Sie sind mit einem Schlüssel äh, mit dem Schloss-Symbol markiert. Du kannst aber auch Pokémon mitnehmen, die sich dir auf deinen Abenteuern angeschlossen haben. Scheint ein gutes Team mit zuverlässigen Mitgliedern zusammen. Ah. Aha. Naja, Beeb ist jetzt so offiziell in meinem Team, Leute. Ich würde sagen, let's go. Oder? Ja. Auf zum Finsterforst. Forst. Hm, hm. Da wären wir. Safkon hat sich in diesem Wald verlaufen. Gengars Bande ist uns sicher schon voraus. Wir müssen uns ballen. Okay. Sorry, bam muss bam bam bam bam bam bam bam Yeah, wir machen weiter und ich kann nichts mehr aufheben. Denn ich habe meine Taschen vollgepackt, denn ich dachte, wir brauchen vielleicht ein paar weitere Items im Petto, denn das könnte ja alles etwas schwerer werden. bam. Als ob. Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt auf einmal? Queekel will sich unseren. Dann... Ja. ja, natürlich. Warum nicht? Erhöht die Preise, zu dem ein eigentlich. Items... Oh. oh. Verdammt, ich habe kein Camp. Ich brauche entweder. Ich krieg so einen Orb oder. Du kannst nicht mitmachen, Queekel. Das tut mir natürlich ein leid für dich. Äh, Okay. Ja. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay. Ja. Ich bin am Überlegen, wie wir das machen jetzt mit Quiekel, Das wäre blöd, wenn wir den verlieren. Aber kann gut sein. Ich wüsste jetzt nicht, was ich äh, ändern sollte. Oh, ich liebe die Musik. Ich liebe alle Soundtracks. Magnetino! beep beep beep Neues Level Up. beep beep Ich bin der Motherfucker. Der Steuer. Oh yeah. Ich wollte das Wort nicht komplett sagen, weil das ist ja hier ein kinderfreundliches Spiel und da will ich solche Wörter eigentlich nicht sagen. Deshalb. Ah, ja, ähm, machen wir weiter. Oh, ein kampfunfähiges Pokémon. Gut, dass wir Äpfel haben. Das können wir dann nämlich rekrutieren, wenn wir die passenden Camps haben. Bam! Nice! Hey! Was geht? Ich hab einen Apfel für dich. Hier. Yay Kannst gerne mitjoin Ich hoffe wir haben, können dir auch äh, Ein Camp bieten, sonst ist schlecht Wird ein großer Apfel, perfekter Apfel Top Elixier oder Beleber von einem Teammitglied Benutzt, bleibt danach je nach Item Ein Apfel, Top Ether oder Mini -Be Lol, das ist neu Das ist ja richtig cool Hm, das ist cool dun, dun, dun. Bam die Musik anders? Da erstmal Dum Dum Dum Dum statt pam Dum. Dum Dum. pam pam pam dumm Dumm dumm pam pam pam pam pam Dum Dum. pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam Ihr wisst nur, ich liebe den Soundtrack von diesem Spiel. Deshalb muss ich mich darüber aufregen, wenn ich was wenn mir was nicht gefällt. Oh, geht bitte zur Seite, ey. Ein Sonnenflora. Schönen guten Tag, Sonnenflora. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Oh, gibt's einen Klapser? Aber nutzen die auch im Hintern, du? Oh, danke schön. Das nehmen wir aber gerne mit, du. Dann lassen wir gerne mal. Äh. Äh. Eine Frage, Herr Bär, da. So. Läuft's. Und es ist andersrum. Das finde ich nicht toll ist überhaupt nicht töd. Nee, nee, nee. Ja, nee. Äh, hi. Aua. Was soll denn das? Bam? Oh Gott, das macht viel Damage. Oh oh. Ah, danke, Bieb. <those songs> <strange> Ein Moment. Wir können doch diesen Zweig, den wir haben. Nee. Okay. Naja, egal. <lacht> ich bin überlegen, worüber man reden kann. Oh, lol. Äh, am besten mal einen Apfel essen, würde ich sagen. Ich habe da noch. Ja, ich hab einen großen Apfel. Nom! Okay, das ist cool. Oh, ich liebe Mogebaum. Mogebaum hat äh, so eine ganz, ganz kleine Animation hier. Und original natürlich, das Sprite hat sich überhaupt nicht bewegt. Hatte keine Animation. Deshalb finde ich es voll cool hier, das jetzt zu sehen. Und das war so cool, als es einfach nichts gemacht hat. Mogebaum wins by doing absolutely nothing. Oh oh. Jesus. Ich liebe die alten Sounds. Die sind super. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ah, die können wir gleich aufheben. Oh, hi. Na? Wie geht's? Und haben sie vor? Komm, Hühn. okay, nice. Da geht er, down, das ist super. Da wollen wir mal sehen. Okay, mittlerweile mag ich sogar das Vorspulen. Ist war nicht so toll wie damals, aber es ist nicht schlecht. Mittlerweile finde ich es nicht mehr schlecht. <shrie> Wo ist die Treppe? Ich kann sie nicht finden. Wir können ja mal währenddessen den Automode anmachen. Weil... Pff, warum nicht? Kann ich ja auch mal zeigen. Zack. Oh, <lacht> Ey, das ist. das ist unmenschlich hier. Habe ich überhaupt für Sonnenflora irgendwas? Item Heilkraft. Erhöht bei allen Teammitgliedern die Wirkung von Items, die KP heilen oder den Magen füllen. Okay, cool. Ich kann, ich kann so ein Flora glaube ich sogar behalten. Das wäre doch cool. Okay, machen wir mal Automat. Oh oh. Oh oh. Wechseln. Ah, aber ich finde gut, dass äh, die Gegner mittlerweile etwas stärker geworden sind. Warum gehst du da lang? Egal. Wegen dem Item, oder was? Ja, wahrscheinlich wegen dem Item. Zack. Ja, Beiß, Beiß, Beiß, Klapser, Klapser. Das, das, das ist doch wohl ein Witz! Das ist doch wohl ein Witz! Das ist doch das ist doch wohl ein Scherz das kann doch jetzt wirklich nicht sein dass ich so viel glück habe und knilz bam. Uh, auf einem knills das macht natürlich sehr viel Sinn äh egesam, ja ich weiß doch was egesam macht man sollte schon Pokémon gespielt haben bevor man das hier gespielt hat Leute macht dann mehr Sinn müsst muss man nicht wie man gesehen hat aber ist würde mehr Sinn machen. Ich denke mal, alle, die hier, oder zumindest fast alle, die hier gucken, kennen mindestens ein Pokémon-Spiel. Ja. Ich glaube, hier unten ist es. Habe ich recht? Bitte. Yes. Ah, es wäre egal gewesen, wo ich lang gegangen wäre. Egal. E7! E7! E7! Und wir sind immer noch nicht da. Meine Güte. Was ist denn das hier? Und da kommen ein Gegner auf uns zu. Komm, ins Team. <lacht> äh, hier unten ist ein Item. Ah, kann ich aufheben, verdammt. Oh Gott. Warum sind hier so viele Ladybars? Ich habe alle auf einmal aufgeweckt. Oh Gott, nein! Warum mache ich das? Oh, oh, nicht Konfusion. Nein, nein! Alter, nein! Nicht Konfusion! Damit greife ich random irgendjemanden an. Und gehe auch random irgendwo hin. Oh nein. Oh nein, ich bin tot. mini billy Oh, mein Verwirrung ist weg. Bam! Kill es! Nein! Verdammt! Killt es! Nice. Oh, wer, wer, wer, wer, wer, wer, wer, Pika! Nice. Epic. Level 11 für Pika. Geht doch nicht alle rein, seid ihr denn dumm? Mm. Kill, kill, kill. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, oh, die anderen lassen wir mal in Ruhe, du. Das war genug Stress. E8. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist das für ein Pokémon? Ich erkenne es nicht. Ich erkenne es nicht. Welches Pokémon ist das? Oh, Go oh Gott! Du bist ja auch hier! Oh nein. Oh nein. Oh nein! Es lebt noch. Zack. Wir brauchen ganz stringend Belebersamen. Wir werden hier gleich noch auf dem Boss au antreffen. Oh Gott. Hi, wer bist du? Ah, das ist Teddy Ursa! Oh mein Gott, ich brauche ein Teddy Ursa! Ich brauche es. Es ist so niedlich. Yes! Oh nein, ich habe das Camp nicht. Un Unnachgiebigkeit. Erleidet er ein Teammitglied durch die Attacke eines Gegners in der Nähe Schaden steigender Angriff und der Spezialangriff dieses Teammitglieds. Ja, ich weiß, ich habe noch keinen Camp. Ich brauche dieses Orb. Kacke, das gibt's doch jetzt nicht, oh Alter, wie es rumlägt, oh seht ihr, wie es rumlägt, das sind aber keine flüssigen, flüssigen äh, 60 FPS, die ich sonst immer verspreche, <lacht> oh nein, oh nein, oh nein, das ist äh, Käfer, glaube ich, vom Typ her ja, sich Oh mein Gott, macht das viel Damage. Ich heile mich. Hab ich eine Silbeere? Yes. Ich habe auch einen Apfel. Ich brauche Items, man! Alter, warum macht er so viel Damage, Digga? Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Verreck doch! Verreck doch! Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Ich. Ich kann es einfach nicht fassen. Wie viele. Das eine muss ich verabschieden. Ja, wir haben zwei Sonnenfloras. Von da. jeden mhm. mhm. verabschieden wir denn mal. da du kannst weg. Ja, bye. Oh, Level Up für mich. Level 15 erreiche da ich damit. Ich hätte vor der Aufnahme wahrscheinlich eher noch Camps kaufen sollen, so viel wie geht. Oh Mann, bin ich blöde. Body Shake. Ist starke Attacke, aber nee. Nee, würde ich nicht sagen. Wir lassen's. Ich möchte das nicht erlernen, du mein Freund. Sorry. Wir gehen das mal nach oben. Oh nein. Tu nichts Unüberlegtes. Oh nein. Oh nein. Weg hier. E9! Ich werde hier verrückt bei dem Spiel. Ich werde hier sowas von verrückt bei dem Spiel. Bringt überhaupt irgendwas zusammen auf den Weil Also anscheinend schon. Hat ja... ...geklappt. Okay, es ist schon down. Ähm... Nein, ich will nur dich wegpacken. So. Ich weiß, uns verfolgt grad was, aber ich versuch's zu ignorieren. Denn das habe ich jetzt eh verkackt. schon, komm schon. Oh nein, oh nein. Oh nein, da bleibt einer stehen. Ich muss helfen! Wir schaffen das nicht! Oh, okay, die schaffen das anscheinend doch. Achso, Ach, und ist gar nichts. Jetzt check ich's auch erst. Was? Hunger ist nicht mehr auszuhalten. Ah, oh, ich krieg Damage, ich krieg Damage. Oh nein, ich habe aber keinen Apfel mehr, ich habe keinen Apfel, Mann. Was? Oh, den kann ich doch essen, den kann ich doch essen, oder? Wow! Ein Stück, das ist untertrieben. Okay, war aber ein großer Apfel noch. Okay, E10. Es ist immer nicht vorbei. Äh. Wir haben Apfel. Wir haben Apfel. Großer Apfel führt alles auf. Yes! Okay, Jungs und Mädels, kommt mal mit hier. Oh, ein Apfel. Oh mein Gott, ein Apfel. Das Spiel liebt mich. Zack, zack. Ja, hier oben das Geld können wir noch nehmen. So, weiter geht's. E11. Es ist noch nicht vorbei. Oh nein. Sicher ist going to die. Äh. Warum sammle ich das Geld nicht auf? Hä? Warum sammle ich gerade das Geld nicht auf? Das ergibt aber gar keinen Sinn hier. Ah, okay. Oh Gott. Nein, was mache ich denn? Gott. Piss dich. Oh nein. Bam. Trau dich doch. Bam. Ja, bist cool? Nee. Er lebt noch. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf einfach an. Egal was. Oh, verdammt. Oh nein, ich habe nur noch normalen belebersamen Kacke. Ja, ich würde sagen RIP, ne? was ist das hier? E12. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber dafür werden die Folgen dann schon lang, ne? <lacht> oh nein. Aber ich bin froh, dass das Spiel schwerer ist, als ich dachte. Wer, wer, wer, wer, wer? Wer denn? Beep! Yes, Level 10. Ein höherer Level, ein höherer Level. Ja, cool, oder? Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein. Okay. Äh, unten. Nach rechts. Nein, nach, nach, nein, nach da. Nein, nein, nein, nein. Doch, ich schaffens. Geh okay, durch. Was? Das ist ein Gegner? ich hab auf die Map geguckt. Nein. Oh, lol. Alle außer ich. Sichler, Sichler, Sichler, Sichler. Oh mein Gott, Sichler. Nein, da ist noch einer. Nein. Oh mein Gott. Nein, Sonnenflora. Nein. Ich tue es. Das war dumm, oder? Nein. Okay, kommt kein Gegner von der Seite. Äh. Nichts. Rankenhieb. Egelsam. Und dann einfach random irgendwas. Mir egal. Oh, jetzt haben wir alle unten. Ey. Was soll denn das? Oh. Nice. Egelsam regelt. Okay. Top-Ether, trinken. Äh. Puh. Ach, Keine Ahnung. Nicht für mich. Für. Für Beep, Ampelleuchte. Hä, hey, warum hab ich denn ja, die Animation gemacht? Wenn Beep das doch getrunken. Ach, hey, was auch immer. Oh, <lacht> was? war's. Verdammt, jetzt werden wir die meisten nicht mehr re rekrutieren können. Egal. Wir sind ganz schön tief in den Wald vorgedrungen. Ich frage mich, wo wir Savcon weiter vorne finden. Stopp! Dreimal dürft ihr raten, wer Savcon zuerst findet. Wir natürlich! <lacht> ich bin untröstlich. Aber wo ich ist die Endstation. Wie, was? Hey Genka! Wieso legst du dich immer mit uns an? Hast du das etwas schon vergessen? Wir wollen doch die Helderschaft! Rupis, oh, Mama! Wird uns recht belohnen. Und Raubi wird dem Team beitreten. Das bringt uns unserem Ziel näher. Und ihr seid uns dabei im Weg. Tut mir echt leid, aber ihr hundert euer Abenteuer. Auf nimmer Wiedersehen. Oh no, Kampf gegen Gengar. Wir kämpfen gegen Team Mini, auch bekannt als Team in Deutschen. Oh Okay, ich darf noch kurz, sagen, kannst du noch kurz gucken. Ich möchte gucken, kann ich schauen? Äh, Team Info. Wie kann ich denn alles... Und wenn nicht. Okay, Pfiffian und unseren Flora sollen leben. Okay, verstanden. <lacht> ja, Schlammbad nicht am besten. Oh, verdammt, es gibt effektiv gegen Geist. Ich habe es vergessen. Es tut mir leid. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, äh, Schlammbad ist auch sehr effektiv oder nicht? Also es macht zumindest nicht ganz so wenig. Ja, kannst du gern essen. Ja, komm, kill nicht, Gänger. Der kriegt schon so viel Damage. Killt ihn. Warum greifen alle Pfiffchen an? Warum nicht mich? Greif doch mich an. Ey! Lass Pfiffchen in Ruhe. Oh mein Gott. Pfiffin, du überlebst das, oder? Nein. lieber Samen. Mein letzter, glaube ich. Komm, ich gehe rein dafür. Obwohl, das war eine dumme Idee. Oh mein Gott, ich glaube, das war eine so. Oh, Gengar's down. Gengar's down. Oh, das war doch keine dumme Idee. Oh oh. Silberblick. Okay, das ist mir egal. Egesam. <sum> <sum> Und die Vögel, da sind cool, die Animation damit mit den Vögeln. Äh, Das gefällt dir wohl nicht, wa? Zack, zack! Meditalis oh, ist es down! Komm, rettern, rettern, stirb! Rettern, du blöd Mann, stirb! Klemme, ja, ich weiß, was es ist. Greif an neugend. Jungs, greif an! Jungs und Mädels! Yes! Yeah. Aua! Das werden sie bereuen! Darauf könnt ihr nicht verlassen! Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Rettern! Endlich sind wir diese Nervensägen los! Jetzt müssen wir nur noch safcon finden! Äh, Entschuldigung. Sucht ihr vielleicht nach mir? Du musst Safkon sein! Komm, wir bringen dich nach Hause! Raub ich schon ganz krank, Versorge! Hurra! Ich hatte Angst, also habe ich mich hier versteckt, meinen Panzer gehärtet und gewartet. Danke. So, aufgorn. So. Wir kriegen einen Regenbogengummi. Äh, Quickel. Gib mir Geld. Weil wir es nicht rekrutieren können. Pfiffchen bleibt auf jeden Fall bei uns. Ja. So, und da ich jemanden kenne, bei dem Pfiffi sein Lieblings-Pokémon ist, nenne ich, benenne ich ihn danach. Und zwar ist das der Underdog. Ja, ist jetzt keine Werbung oder so. Ja, ich benenne ihn einfach mal so. Underdog. Yes. Sonflora. Du bleibst auch im Team. Also nicht im Team. Okay, das vielleicht. Aber du kommst auf jeden Fall mit. Äh. Nee. Der user kann leider nicht mitmachen. Aber gibt uns Geld. sicher auch, aber gibt uns Geld. kann mir fällt sein vom Herzen. Ich freue mich so, die zu sehen. Ich mich auch, Raupi. Wie Mike, ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Hab ich habe kein Geld, um euch zu bezahlen. Ach, mach dir keine Sorgen. Wir wollen doch gar keine Belohnung. Hauptsache ist so, dass Safkan gesund und munter zurückgekehrt ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr seid. Ihr seid noch viel cooler, als ich dachte. Wenn ich groß bin, will ich auch mal in einem Retterteam beitreten. <lacht> was für eine Begeisterung. Du bist sicherlich mal ein guter Retter. Wie kommt deine Idee? Mike, was hältst du von diesem Ort hier? Warum wow, errichten wir nicht gleich hier eine eindrucksvolle Basis für unser Team? Da wo du wohnst. Wow, wie cool eine Basis. Wenn ich groß bin, will ich auch hier arbeiten. Ich auch, ich auch. <lacht> so machen wir es. Lass uns hier eine richtige Basis für unser Retterteam bauen. Jojo, warum nicht? Das ist doch cool an. Mike Pika nochmals vielen Dank. Keine Ursache, macht's gut und passt auf euch auf. <lacht> Tja, verdient haben wir zwar nichts, aber was will man machen? Dafür haben wir Gänge gezeigt, dass er mit uns nicht rumspringen kann, wie er will. Uff, das war ein anstrengender Tag. Lass uns morgen weitermachen. Schlaf gut. Gute Nacht, das war echt anstrengend irgendwie. Am nächsten Morgen. Du du du du na, na, na, na, na. Du du, du, du, du, du, du. Pikachu, da bist du, Pika. Morgen, Mike. Gehen wir auch heute unser Bestes. Ähm, hallo? Nein, nur, wie könnte das sein? Äh, seid ihr das Retterteam Epic? Ja, korrekt. Hm? Moment, bist du nicht... Bitte helft meinem Freund, bitte. Ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall. Flow arbeiten wir nicht, kapiert? Ich will schon das Tester sehen. Ah, mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß, Bitte. Ich erinnere mich an dich. Du bist doch ja das Papunga vom Pokémon-Platz neulich. Das Team von Tangulus hat deinen Rettungsauftrag übernommen, oder? Ja, das stimmt. Allerdings ist Tangulus ähm... Er ist noch nicht zurück von seiner Mission. Was sagst du? Mein Freund Papunga wurde zwischen zwei Felsen eingeklemmt. Wir Papunga können zwar überall hin, wenn uns der Wind trägt. Doch obwohl dich der Wolken im Himmel hängen, weht nicht das leiseste Lüftchen. Nicht mal eine Brise? Das ist aber seltsam. Mit seinen Fla Blätterfächern kann Tengulis starke Winde entfachen. Ich dachte, sein so starker Windstoß würde reichen, um meinen Freund zu befreien. Aber Tengulis ist noch nicht zurückgekehrt. Dabei klingt der Afrika gar nicht so schwierig. Echt seltsam. Oh, dein Blick sagt mehr als tausend Worte, Mike. Alles klar, wir, ge wir gehen sie suchen. Wirklich? Vielen Dank. Aber sicher doch, du kannst auf uns zählen auf geht's mike oh yeah das machen wir so kleiner bonus noch für diesen part ich packe nämlich noch rein wie ich ein paar sachen bei knuddel kaufe ähm, was wollen wir denn kaufen für welche pokémon am besten für alle die wir bis mittlerweile rekrutieren können das wäre glaube ich am klügsten zum beispiel äh, für sich zum beispiel wäre was das kostet so viel Egal, wild wucherwald kaufen wir da. Haben wir ihn so? Dann gucken wir mal weiter. Ähm, Quiekelt die ursa sind beide was anderes. Äh, Wenn ihr erstmal quick würde ich sagen: 800 für den Frostflocken für die Frostflockenhöhle. Nice, ja, dann auch schon mal ähm für wen noch <lacht> hm mehr werden nicht angezeigt wir hätten sogar sich an Topf für Tor geküsst lol <lacht> ähm hm hm hm hm ich weiß es nicht kann ich nicht bei dir ein Orb kaufen oder so? das wäre sehr nützlich ich glaube ich lasse es erstmal so lassen äh, so, so sein. Ja. Wir werden es erstmal so lassen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ist ein Like und ein Abo gern gesehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.